Ähm, genau, also herzlich willkommen nochmal zum Podium Green New Deal als gerechter Weg aus Corona und Klimakrise. Um mich kurz selbst vorzustellen, ich bin Katja ähm, George von der Klimaorganisation 350.org. Und ich freue mich sehr, wir haben heute fünf ganz wunderbare und sehr engagierte SprecherInnen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Äh, wir haben einmal die Klima- und Degrowth-Aktivistin Toni Notion. Dann haben wir Fatima Ibrahim von Green New Deal UK, äh, Silvia Habekost ist äh, Krankenpflegerin und Teil des Bündnisses Keine Profite mit unserer Gesundheit, Annika Hombücher ähm, von Students for Future und Sören Altstedt von Green New Deal für Hamburg. Für Hamburg. Genau. Ähm, und bevor wir zu unseren SprecherInnen kommen, äh, sage ich kurz, worum es geht, in Titel von unserem Podium steckt ja eigentlich die Frage, die wir die gemeinsam diskutieren wollen, schon drin. Ähm, also die Frage ist, eignet sich der Green New Deal als Weg in eine gerechte Transformation und unter welchen Bedingungen können wir das als soziale Bewegung auch im deutschen Kontext fordern? Ähm, zunächst so ein bisschen zum Kontext und zu der Situation, in der wir gerade stecken. Ähm, also wir stecken gerade in mehreren Krisen der Klima- und Corona-Krise und die wirken häufig wie so ein Vergrößerungsglas ähm, für soziale Ungleichheiten und sie zeigen auch, was alles so schief läuft in unserer Gesellschaft. Bei der Corona-Krise zum Beispiel hat es vielen die Augen geöffnet, welche Berufe denn eigentlich essentiell und in Krisenzeiten dann auch besonders belastet sind. Das sind zum Beispiel ähm, ArbeiterInnen in der Pflege, im Einzelhandel und im ÖPNV. Ähm, genau, aber in der Corona-Krise war es nicht so, dass die Arbeitsbedingungen hier grundlegend verbessert wurden. Stattdessen wurden Arbeitende in Krankenhäusern kaum mehr mit, als mit Klatschen abgespeist. Und es gab aber große Rettungspakete, ähm, ob jetzt von der Bundesregierung oder ob von der Europäischen Zentralbank, äh, bei der das Geld größtenteils auch an. Riesige Konzerne floss, die das Klima zerstören, ob nun Lufthansa, Total oder Shell. Ähm, genau, und in diese Krise wollen Bewegungen wie zum Beispiel das Sunrise Movement in den USA eingreifen. Und sie fordern einen Green New Deal. Das bedeutet für sie, dass sehr viel Geld aus klimaschädlichen Industrien genommen wird und unsere Wirtschaftsweise vollständig dekarbonisiert wird investiert und also dieses Geld soll dann stattdessen fließen in den Ausbau von öffentlichen sozialen Infrastrukturen und gemeinwohlorientierten ähm, Aktivitäten, wie zum Beispiel der Pflege, ähm, die unsere Lebensqualität grundlegend verbessert ähm, und eben auch das Leben ähm, von ArbeitnehmerInnen und strukturell benachteiligten Menschen. Äh, genau, mit diesen großen Investitionen äh, soll, äh, wenn man etwas weiterdenkt, der Übergang zu einer gerechteren und nachhaltigen Gesellschaft eingeleitet werden. Ähm, bevor wir loslegen, noch eine kurze Anmerkung zur Bezeichnung Green New Deal. Ähm, wir benutzen das heute und wir beziehen uns ganz bewusst auf internationale Bewegungen aus den USA und Großbritannien. Ähm, in anderen Kontexten könnte man äh, so ein Vorhaben auch aber einen anderen. Namen geben, einen anderen Begriff wählen. Ähm, genau, aber heute geht es uns vor allem auch um den Inhalt ähm, und der Inhalt ist nämlich äh, der Versuch, als verschiedene soziale Bewegungen hinter uns, uns, hinter eine sehr groß angelegte Forderung zu stellen. Äh, genau, und dann würde ich gerne anfangen äh, mit unserer ersten Rednerin und das ist nämlich Toni, Toni Notion, ähm, sie ist Klima- und die Growth-Aktivistin. Ähm, Toni, ich würde von dir gerne hören, was du denn denkst. Ähm, welches Potenzial, äh, denkst du, steckt in so einem Green New Deal und was meinst du aber müssen wir bedenken, vor allem aus globaler Klimagerechtigkeitsperspektive? Um, thank you, Katya, for organizing this event, inviting me, and yeah, I'm very happy to be here with uh, my other co-panelist. Um, it's a very um, good, interesting discussion, and a, something that we need to pick up at this point. Um, from from a degrowth and a climate justice movement perspective, I think because the movement, degrowth movement, has been asking for the long time that we need to be, uh, we need to plan, plan, and uh, to we need to make a plan to downsize our economies and shift towards a more sustainable um, living. And for that, we would need a lot of uh, government uh, coordinated responses. So from that perspective, the Green New Deal could be a very good tool to design that to coordinate that radical changes that we need so um, to go back one step uh, more, uh, for the, the whole discussion about degrowth has been about the point that the climate crisis we are facing today is because our economies are not embedded into the whole um, natural world. It doesn't consider the arts um, capacity, a regenerating capacity. And that's why we have our economies has pushed us towards this point when we are facing this ecological collapse. We just know how to take everything through this production system that we have And create like monetize everything, and then as as a result we see that we have these billions of dollars like piled up on one end. We don't even know when we would be able to spend all that money at the point that we have. But at the same time, our the nature, the whole uh, the, the, we are facing this climate crisis, and that would mean eventually we would be uh, as a civilization we are going to face a existential threat. We are actually now we already see what's um, like happening all around the world. So two to change that, to shift that, if we really need to then cut down our carbon emissions and to do that, we, would, we cannot be doing that by, by on the, staying on the path that we're on. And for that, we would need, so the choice is we can plan and reduce our size, how much, how we organize, what we produce. So and that would require a lot of changes in our, the ways of life, including transportation, including what kind of jobs we prioritize, including how we work and how the businesses are run. So, and for that can, could only happen if there is a coordinated, a lot of policies that are coming into places. So from that perspective, Green New Deal could be a very good tool if done with this in mind and with in, in, including that whole concept at the center. And for that, because from a climate justice perspective, then so any government policy that is being taken must also then consider the whole historic responsibility of the early industrialized nations, Global North, And that should also be included in the government responses. So that I would say must be a key for any government policy, large-scale government policy that we want to be implemented to avert the climate crisis and at the same time own the whole historical responsibility. Vielen Dank, Tony. Um, für deinen Beitrag und diese spannende Perspektive. Ich bin sehr gespannt, was Fatima dazu zu sagen hat, unsere zweite Sprecherin. Sprecherin. Genau, Fatima ist von der Organisation Green New Deal UK und Genau, ähm, arbeitet dort bereits in die Richtung Green New Deal ähm, und mich würde mal interessieren, was ihr äh, vorhabt in Großbritannien ähm, aktuell und ähm, genau vielleicht auch wie die Corona-Krise aktuell eure Pläne verändert hat. Hi, good evening, everyone. Um, yeah, it's really wonderful to be on this call, um, particularly because I feel like over the last, you know, I, I don't even know how long we've been in this situation anymore. <laughs> it's hard to distinguish between the months, but the last nine months or so, I feel like both in our movements and in our communities, we've become hyper localized and hyper nationalized. So it's nice again to be speaking to allies in different countries around a shared solution. Um, so I'm super excited um, to be here. Um, so yeah, my name is Fatima Ibrahim, I'm from Green New Deal UK. We are an organization and a movement building organization whose main purpose and mission is to socialize the idea of a Green New Deal to build a powerful movement around it and to make it into a political reality where we're able to elect a government that can drive the Green New Deal, but also a movement powerful enough to help deliver it. Um, just sort of like a bit of brief you know, brief background. We started organizing at the start of last year, so 2019, at a moment where we'd seen a huge amount of climate activism with the Extinction Rebellion and the youth strikers. Um, and Uh, over, you know, the course of last year, we're able to sort of get the Labour Party, which is our opposition party of the UK to adopt a Green New Deal. Fast forward into the start of this year, um, you know, progressives have had just lost an election, the Green New Deal was lost, and then a pandemic hits. And for us as an organization who Whose main work is in local organizing, because we believe you know it's at the local level where we could be helping to see real change, but also building power for communities to see themselves as as part of this transition um, to a low carbon economy. Uh, things became very difficult because now um, our local organizing couldn't happen. Um, we were in lockdown. We are separated from one another. But we quickly realized that the pandemic was helping us skip many stages in our storytelling that we no longer had to convince people that the system wasn't working for them but that people were having conversations at their dinner table about how the system wasn't working for them how our nhs our national health service wasn't fit for purpose in being able to to protect us how the workers our key workers were actually grocery shop workers our nurses um, our post men and women who weren't being treated fairly weren't being paid fairly um, that the vast majority of us rent and are in overcrowded housing, but we're supposed to social distance in order to protect us from the the virus um, that many people are in insecure work so when you tell them that they have to social distance, you know that there's a real gap in our social security and people being able to provide for themselves. And that's what the green new deal i think was part is partly about is showing that we have a system that isn't fit for purpose that normal as it was wasn't working for anybody and that what we need to do is you know we have a climate crisis we know we have to decarbonize our economy quickly but that we can do it in a way that makes people's lives better in the uh, you know in the process that empowers communities and the pandemic essentially put us in that situation where people I, I think see that. And so what we did to change how we were campaigning is we, we felt like, you know, there's this thing called the Overton window. So the Overton window is closing, the Overton windows in economic terms, this sort of what is seen as mainstream and acceptable policy that that was that window was closing and people were starting to consider radical um ideas as necessary we did a bit of polling in march where people suddenly believed in a jobs guarantee they believed in um, you know mass investment in public services that they believed in rent cancellations so what we did is we had to meet people where they're at and talk about the green new deal in a way that spoke to what people were experiencing right there and then so we launched a campaign called build back better which Is a term that's been picked up by the mainstream everywhere, but in many ways, that's by design. Because what we recognize as progressives and people who are on the left is that we had the story, but our language wasn't reaching people. So we need to change our language, to take people with us. So, you know, our Green New Deal campaigning It became about frontline workers. We worked with nurses, we worked with doctors and suddenly we were reaching new communities and what we've noticed is over the course of the pandemic is the local communities who've started their own hubs are the ones that are in more rural communities the ones that are more conservative leaning because we weren't sticking to our leftist language we were keeping our identity and the core values of the world that we wanted to create but we were doing it in a way that made sense right now in the way that people were experiencing the system. So telling them that we need to invest in our national health service. It makes sense that the government provides protections for people who aren't able to work. It makes sense that the government, you know, uh, provides rent protections for people during this pandemic. It makes sense that the government uses the pandemic as an opportunity to decarbonize our economy and invests in the right part of the economy to create jobs for people in green jobs. And that's, that's what we've done. And I, it's it's been an interesting period and super challenging. But I do think the Green New Deal is an idea whose time has come. And the vast majority of people are supportive of our ideas. I think our challenge is, is being able to meet them where they're at. And I think that's where the intersectionality of the Green New Deal comes. It isn't a climate campaign. It's a social Justice movement that really sits sits at the intersection uh, of economic justice and dealing with inequality, environmental justice, racial justice, migrant rights, and that's where it sits. And I think the pandemic has allowed us to move the Green New Deal from the climate space into that intersectional space. So that has been really exciting. I think evolution over the last couple of months. And I apologize to the translators. I do speak very fast, which I will try not to do in future. Äh, ja, vielen Dank äh, Fatima und ähm, ich habe gerade äh, bei der Bese Übersetzung mit zugehört und ähm, ich glaube, Sie haben das sehr gut hingekriegt. Vielen Dank auch nochmal an die Übersetzung ähm, und für alle nochmal, die zugucken und vielleicht erst später dazu gekommen sind, es gibt hier eine ganz tolle Übersetzung. Ihr könnt unten im Menü auswählen, ob ihr auf Deutsch oder auf Englisch zuhören wollt. Genau, und könnt den entsprechenden Kanal auswählen. Ähm, ja, äh, genau. Fatima hat gerade schon darüber berichtet, äh, wie sich in Großbritannien ähm, Klimabewegung äh, zusammenschließt, auch mit Krankenhauspersonal. Ähm, und äh, mit systemrelevanten ArbeiterInnen ähm, und das trifft gut. Äh, wir haben ähm, Silvia ähm, Habekost mit dabei heute. Äh, sie ist Krankenpflegerin am Vivantes Klinikum in Berlin und auch Mitglied in mehreren Bündnissen, zum Beispiel im Bündnis keine Profite für unsere Gesundheit. Ähm, genau, Silvia, was ähm, meinst du, warum sollten sich Klima, ähm, Leute in Klimabewegung, denn Gedanken zur Pflege machen und ähm, was sind eigentlich die Kernauseinandersetzungen, mit denen ihr euch gerade beschäftigt? Ja, also auch von, von mir vielen Dank, dass ich ähm, dabei sein darf und ich fand das jetzt die beiden Beiträge äh, auch total spannend, weil das auch aufzeigt, dass es halt, ähm, ne, dass es nicht nur wir hier so empfinden, dass halt auch gerade diese Krise einfach Dinge sichtbar macht, äh, auch nochmal, was du auch gesagt hast, dass es ein Brennglas ist ähm, für die Pro Probleme und eigentlich die, die Krise, die wir schon länger haben. Ähm, ich würde jetzt nicht, äh, nicht speziell Pflege sagen, sondern mir geht es eigentlich mehr halt auch um, um Gesundheit und ums Gesundheitswesen. Ähm, also wir, wir organisieren uns in der schon, schon lange halt auch in der Pflege, aber nicht nur, halt auch in den Krankenhäusern, weil wir halt dort schon, schon länger, also das gibt es jetzt nicht erst seit, seit seitdem es Corona gibt, dass wir äh, wirklich, dass wir schlechte Arbeitsbedingungen haben, äh, dass wir äh, unsere Patienten nicht mehr so versorgen können, äh, wie wir es gerne, gerne wollen und wie, wie wir es gerne machen würden. Ähm, und hier, das Problem ist jetzt hier gar nicht mehr so sehr, dass da zu wenig Geld ins System geht, sondern dass es eher ähm, am falschen Ende wieder, wieder, raus, wieder rausgeht. Ähm, und das hat halt damit zu tun, dass, äh, dass die, die Marktorient die, also der Markt und äh, die Profitorientierung, das Pro Profitstreben in, im Gesundheitswesen und nehmen wir jetzt mal so Mikrokosmos Krankenhaus ähm, Einzug gehalten hat. Das ist das ist nicht nur hier in Deutschland so, das ist, das ist eigentlich das ist ein globales Phänomen. Das ist in den USA, die können schon lange äh, davon reden. Also da ist es, da ist es eigentlich am, am extremsten. Da kann man, da kriegt man nur eine gute Gesundheitsversorgung, wenn man halt auch Geld hat. Ähm, hier in Deutschland ist das in den letzten äh, 15 Jahren ungefähr umgebaut worden. Ähm, und, ähm, das, und ich vergleiche das halt auch so, so ein bisschen mit, mit, dem, mit dem Klimawandel. Also, dass, das, ähm, wenn die Orientierung weggeht vom, vom, vom Menschen, was, was äh, für die am, am besten ist, und das ist ja bei Gesundheitsversorgung sollte das ja eigentlich sein, dass der Mensch da im Mittelpunkt steht, ähm, wenn das davon weggeht hin zu einer Markt- und äh, Profitorientierung, dann geht dann ist einfach was, was verkehrt in in diesem System und die, die Auswirkungen merken wir halt schon, schon sehr sehr lange, weil dadurch wird halt Personal zum, zum Kostenfaktor und das geht halt insbesondere für die für die Pfleger, aber auch, auch andere Berufsgruppen im Krankenhaus, da geht es dann mehr darum, dass die halt weniger, äh, weniger Geld kriegen in der Pflege, ist halt, hat sehr viel Personal abgebaut worden. Und ähm, wir, wir kämpfen halt schon lange dafür, dass sich das ändert. Und wir haben halt die, die Ursache, sehen wir halt, halt auch direkt in der Art, wie halt Krankenhäuser hier finanziert werden. Und ähm, dass es möglich ist für ähm, Kon Konzerne, ähm, Profite zu er erwirtschaften mit Krankenhäusern, die eigentlich über die... Über die Krankenkassen finanziert werden und eigentlich Teil der öffentlichen Landesvorsorge sein sollten, dass sie da Gelder raus, rausziehen können, die sie dann natürlich in Projekte investieren, die nicht unbedingt klimafreundlich sind und halt, halt auch Reichtümer an, anhäufen, die eigentlich ganz, die eigentlich umverteilt äh, gehören. Und das ist halt, äh, und das, das ist für mich die Verbindung zwischen Gesundheit und auch also unseren Gesundheitskämpfen und dem, Kampf, also für den Kampf für, für, für Climate Change, für den Klimawandel. Und was wir halt hier jetzt in, in Berlin und in Deutschland eben auch gemacht haben, oder gerade jetzt aktuell, wir hatten letzte Woche gab es eine Verbindung zum Beispiel zwischen, zwischen Streiks im im öffentlichen Dienst, also wir haben in den in den Krankenhäusern gestreikt und die ähm, BVG, also die hier die öffentlichen ähm, Verkehrsmittel in, in Berlin haben, haben auch gleichzeitig gestreikt. Also einmal für, also wir, wir führen, führen äh, für, mehr, für mehr Geld und, die, äh, und, der, und der öffentliche Nahverkehr für, einen, für, für, für bessere Arbeitsbedingungen. Und ähm, das, das war halt, halt eine ziemlich gute Verbindung zwischen, zwischen beiden Bewegungen, weil wir uns ja, weil wir uns einfach auch gegenseitig brauchen. Es gibt nur einen Klimawandel, wenn es einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr gibt. Und ähm, das Gesundheitssystem ähm, oder unsere Gesundheit profitiert ja auch von dem, von dem, von dem besseren Klima. Also es ist ja, ne, es gibt ja auch ganz viele Auswirkungen auf die Gesundheit, ähm, nicht nur hier, sondern halt weltweit. Also ganz viele, viele Krankheiten haben einfach auch die Ursache im Klimawandel. Also das ist halt und halt und das hat dann wieder was zu tun mit der äh, ungerechten Verteilung von Re Ressourcen. So. Das, ähm, das, das sind halt so die Zusammenhänge, das sind halt globale Zusammenhänge, die wir natürlich in, in unserem Mikrokosmos ähm, sehen, wo wir halt versuchen, an, in dem Teil, wo wir kämpfen können, ähm, halt zu kämpfen, dass sich das erstmal auf einer, auf, auf einer kleinen Ebene verändert und verbessert. Und das Große ist dann halt die Ver Verbindung mit den Klimagruppen. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr spannender Einblick in den, in den Mikrokosmos. Und du hast es sehr schön zusammengefasst schon. Also in, was unsere Kämpfe sehr stark verbindet, also vom Klima in der Klimagerechtigkeitsbewegung und auch bei Gesundheitskämpfen ist, dass es darum geht, Menschen und Planeten in den Mittelpunkt zu stellen, statt Profite. Und ein ganz konkretes Beispiel davon können wir heute auch noch hören. Und zwar gibt es noch den sehr konkreten Zusammenschluss von der For-Future-Bewegung und den Beschäftigten aus dem ÖPNV für bessere Arbeitsbedingungen und für eine zukunftsfähige Mobilität. Genau, und... Annika Hombücher von Students for Future ist heute hier und ich würde dich mal fragen, Annika, ähm, warum habt ihr euch denn mit den Streikenden aus dem öffentlichen Nahverkehr überhaupt zusammengefunden? Und ähm, warum dachtet ihr, das ist eine wichtige Ergänzung zu dem, was äh, die For-Future-Bewegung sonst schon so macht? Äh, ja, auch hi von mir. Äh, Silvi hat es gerade schon ein bisschen angesprochen, den Tarifverhandlungen im Nahverkehr. Dieses Jahr dreht sich quasi alles rund um die Arbeitsbedingungen. Das heißt, es geht um eine Entlastung in den Arbeitsbedingungen, aber auch, dass bundesweit äh, wir eine einheitliche Regelung haben. Und als ich vorher sozusagen, was ich über die Arbeit im ÖPNV gedacht habe, war mir schon klar, dass es das vielleicht nicht der angenehmste Beruf ist, dass man irgendwie eine Sechstage Woche hat und eine angenehme Schichtarbeit. Aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich noch mehr krasse Geschichten gehört. Zum Beispiel, dass wenn der Bus Verspätung hat, dann kriegst du das einfach von deiner Pause abbezogen. Deine Überstunden werden teilweise nicht bezahlt. Du hast während deiner gesamten Schicht nicht die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen und so weiter und so fort. Also wirklich krasse Geschichten, die ich so von Beschäftigten gehört habe. Daneben steht irgendwie die Tatsache, dass der Verkehr in Deutschland für ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich ist, aber eigentlich nur zwei Prozent davon der ÖPNV. Das heißt, das meiste sind wirklich LKWs, PKWs und so weiter. Also alles, was jetzt nicht äh, auf der Schiene funktioniert oder mehrere Menschen transportiert und so weiter. Und ähm, für mich und eben auch für viele andere bei fast for future ist es klar gewesen, dass wir eine Mobilitätswende brauchen, wenn wir halt langfristig dieses 1,5-Grad-Ziel äh, erreichen wollen. Das heißt natürlich einerseits eine Verlagerung des Transports auf die Schiene, das heißt, LKWs gehören abgeschafft und wir müssen ähm, äh, den Transport auf die Schiene verlagern. Aber es gehört eben auch dazu, den öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu gestalten. Äh, das heißt nicht nur, dass Menschen, die auf dem Land leben, ans Auto gebunden sind, wo irgendwie zweimal am Tag nur der Bus fährt, sondern auch der ÖPNV in der Stadt gehört aus, ausgebaut, um überhaupt die ganzen Massen an Menschen transportieren zu können, die anfallen, wenn wir irgendwie PKWs in der Stadt vermeiden wollen. Das heißt, zu einem zukunftsfähigen ÖPNV gehört nicht nur der Ausbau von irgendwie einem Fuhrpark und E-Busse oder Sonstiges, sondern wir brauchen natürlich auch Menschen, die dann am Ende die Tram fahren. Ähm, dazu kommt äh, drei Probleme. Erstens, die Beschäftigten im ÖPNV stehen vor einem Generationswechsel. Das heißt, da müssen in Zukunft mehr Leute angestellt werden, um die Leute auszugleichen, die quasi gehen. Dann brauchen wir sozusagen mehr Leute, äh, die fahren, wenn wir... Ähm, mehr äh, Trams, Busse und so weiter brauchen, um die ganzen Leute zu transportieren. Und äh, der Beruf ist aber nicht irgendwie attraktiv. Äh, das heißt, wir brauchen faire Arbeitsbedingungen. Ähm, dazu kommen, dass äh, im Moment auch sehr, finde ich, positive Forderungen aufgestellt werden, wie zum Beispiel nach einer Viertagewoche. Das heißt, bundesweit kommt der Generationswechsel, mehr Busse und quasi bessere Arbeitsbedingungen aufeinander, sodass wir wirklich über hunderttausende Beschäftigte in den nächsten Jahren brauchen, die eingestellt werden, was aber bei den jetzigen Arbeitsbedingungen niemals äh, irgendjemand machen wollen würde, beziehungsweise nicht in der Menge. Das heißt, für uns als Fridays for Future ging die Rechnung ziemlich einfach auf, wenn wir eine klimafreundliche Mobilität haben wollen, dann müssen wir uns auch mit den Beschäftigten ÖPNV solidarisieren und dafür sorgen, dass die äh, angenehme und eben attraktive Arbeitsbedingungen haben. Das heißt für mich und auch für alle anderen war der Schritt da, mit Ver.di zusammenarbeiten, das Beste, was wir hätten machen können. Das hat natürlich, wie du auch schon gesagt hast, eine Veränderung in unserer Praxis hervorgerufen. Wir sind jetzt schon äh, seit äh, Dezember vor zwei Jahren, also fast äh, zwei Jahre lang, sind wir äh, auf die Straße gegangen, haben die Politik aufgefordert, hey, ihr müsst jetzt endlich mal handeln, es ist ja wirklich nicht viel passiert. Also ich meine, wir haben uns überlegen, dass jetzt wieder eine Abfragprämie eingeführt wo, äh, werden sollte. Äh, nachdem wir zwei Jahre lang auf die Straße gegangen sind und über eine Mobilitätswende geredet haben, ist einfach absurd. Das heißt, ähm, wir sehen jetzt umso mehr, es wird nicht auf uns gehört und wir müssen so selber die Sachen in die Hand nehmen. Das heißt, äh, äh, wir haben uns gedacht, auch für uns persönlich, nicht nur für Verdi ist es eine gute Idee, mit denen zusammenzuarbeiten, dass sich das Kräfteverhältnis verschiebt. Das heißt, wir haben vielleicht einen politischen Druck, wir können auf die Straße gehen, aber die Beschäftigten haben einen ökonomischen Druck, der uns sozusagen fehlt. Das heißt, sie machen sich keine Freunde, wenn sie auf die Straße gehen und streiken und nicht im Bus sitzen und fahren. Das heißt, wenn morgens nicht der Bus kommt, sind die Leute nicht wirklich begeistert. Und wir kommen dann aber als FFN's, FFF ins Spiel. Das heißt, wir haben letztes Jahr bundesweit über eine Million Leute für eine Veränderung in der Klimapolitik auf die Straße bekommen. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Mobilisierungskraft in der Gesellschaft. Und wir haben es auch geschafft, den politischen Diskurs zu verschieben. Und bevor die Corona-Krise kam. Vielleicht kommt mir das auch nur sozusagen in meiner Bubble so vor. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Klimakrise viel mehr auf dem Plan war, als sie es vorher war. Und sozusagen hatten wir jetzt die Situation, die Menschen müssen quasi jetzt streiken, weil wir in nächster Zeit einfach eine Veränderung brauchen. Gleichzeitig äh, dieses Unverständnis in der Gesellschaft, wieso jetzt streiken inmitten von der Krise, ähm, äh, genau, ähm, war einfach äh, in der Gesellschaft nicht wirklich gut angesehen. Das heißt, wir kommen hier noch ins Spiel und äh, beleuchten ähm, äh, die Streiks äh, möglichst positiv. Und vielleicht auch noch ein äh, letzter Punkt, äh, der vielleicht für mich auch der wichtigste von allen war, ist, wie auch die Bewegung am Anfang wahrgenommen wurde. Also ich habe das von Anfang an mitbekommen. Es wirkt halt so ein bisschen wie äh, sehr weiße, also sozusagen aus dem äh, Norden der Welt, irgendwelche Mittelschichtkinder, äh, die sozusagen nie mit irgendwelchen Problemen in der Welt konfrontiert sind, die äh, eigentlich nur wollen, dass wir jetzt alle grün einkaufen, die auf Konsum fixiert wollen, die wollen jetzt Industriezweige abschaffen und Menschen in ihre Arbeitslosigkeit treiben. Also ich habe wirklich auch krasse äh, Vorwürfe gehört, aber dem ist eigentlich nicht so. Wir sehen uns auch als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das heißt, wir wollen natürlich, dass die Welt klimafreundlicher gestaltet wird, aber auf eine soziale Art und Weise. Das heißt, wir fordern nicht einfach eine autofreie Innenstadt und gucken dann, wo die Leute bleiben, sondern wir wollen ja auch, dass eine Lösung geschaffen wird, die zwar unsere Umwelt lebenswert hält, aber denen auch jeder Arbeiter oder jede Arbeiterin mitgedacht wird. Das heißt, wir wollen natürlich einen Ausbau von klimafreundlichen Industriezweigen und Berufsfeldern, wie zum Beispiel im ÖPNV, aber auch das Industrien, die dem Klimaschaden geschlossen werden müssen. Und da hat sich halt die Tarifbahn im Nahverkehr angeboten als das erste Projekt, wo wir mit den Gewerkschaften in Kontakt kommen können, weil es einfach sozusagen nur Vorteile für beide Seiten gibt. Das heißt, für mich war es das Beste, wir konnten uns zeigen, hey, wir können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir sind natürlich äh, dafür, dass äh, Leute ähm, ihre Arbeitsplätze behalten, aber halt in klimafreundlichen Industriezweigen und Notfalls müssen halt für Umschulungen gesorgt werden, aber das darf nicht zulasten der Arbeitgebenden oder zulasten des Klimas, äh, zulasten der Arbeitnehmenden natürlich oder zulasten des Klimas, sondern eben die Arbeitgeber müssen dafür sorgen, ähm, dass es klimafreundlich und soziale. Ähm, Transformation ist ja immer der Begriff äh, haben können. So, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Das ist so ungefähr der Grund, wieso wir zusammengearbeitet haben oder immer noch zusammenarbeiten. Wird ja immer noch gestreikt. Cool. es ist äh, super spannend. Ähm, vor allem, was du gerade am Ende meintest, äh, dieser Zusammenschluss ähm, und äh, diese Stärke, dass dann auch, die dann auch gemeinsam entsteht, sodass ähm, Genau, eine Spaltung nicht möglich ist. Ähm und jetzt würde ich gerne unseren letzten äh, Sprecher auf dem Panel ähm, oder genau ähm, ähm, nochmal fragen, auch zu lokaler Arbeit. Ähm, und zwar ist das Sören Altstedt äh, von Green New Deal für Hamburg, ähm, der sich ganz konkret vor Ort auch für einen Green New Deal einsetzt ähm, und Ihr arbeitet, dann, ihr arbeitet schon dazu, ähm, und deshalb würde mich interessieren, was es dann konkret bedeutet. Also was bedeutet Green New Deal als konkrete Forderung für euch in Hamburg und was habt ihr da eigentlich vor? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Green New Deal ist ja immer so ein sehr, sehr groß angelegtes Programm, ähm, ich würde gerne einfach mal kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, ne, äh, überhaupt mit den Menschen, mit denen ich jetzt hier zusammenarbeite, äh, einen Green New Deal für Hamburg zu machen. So. Ähm, also ich war eigentlich schon immer politisch aktiv, oder das ist immer, aber schon ziemlich lange. Ne, ähm, und das eher so aus so intellektuellen Einsichten heraus. Ne, aber im Sommer 2018 hatte ich wirklich irgendwie so eine Erfahrung, die mich äh, so voll erschüttert hat und ich bin eigentlich so ein, immer so ein Sommerkind gewesen. Ne? Ich fand das immer schön. Und da war ich dann, wie alt war ich da? Da war ich 26 Jahre alt, 2018. Und ich erinnere mich immer voll gerne äh, an die äh, Sommerferien in der Schule. So, ne? Meine Mutter, mein Bruder und mich äh, alleine großgezogen. Und wir sind im Sommer immer in den Schwarzwald gefahren. Wir, wir waren so eine Family, die immer am selben Ort Urlaub gemacht hat. Ne? Und für sie war das halt dann so eine Zeit, so eine Auszeit vom Stress auf der Arbeit und für uns Kids halt so eine Auszeit von der nervigen Schule und was ich immer ziemlich äh, nice fand, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das war irgendwie das Zurückkommen. Ne? Wir haben halt wirklich zwei Wochen, drei Wochen teilweise da äh, so Zeit verbracht in der Natur und dann war dieses Zurückkommen nach Hamburg irgendwie immer so ein Neubeginn. Das war echt so eine Transition. Und so ganz symbolisch dafür war irgendwie diese Fahrt mit dem Auto quer durch Deutschland ne, vorbei an Felder, Da wurden dann Ernten eingeholt und schöne Wald- und Wiesenlandschaften. Ne. Ich bin irgendwie immer so ein bisschen naturromantisch veranlagt gewesen. Und äh, 2018 im Sommer war das halt... Ähm, alles ziemlich anders. Also ich war wieder im Urlaub mit meiner Freundin diesmal zu zweit. Wir waren in Tirol, wir waren wandern in den Alpen. Ähm, mit dem kleinen VW Polo von, von der Mann von meiner Freundin sind wir halt da hingefahren. Und als wir zurückgefahren sind, das war Anfang August, äh, und vielleicht erinnert ihr euch an den äh, Sommer 2018, es war wirklich absolut irre, was wir hier in Europa erlebt haben. Und es war eben die, in dieser Rückfahrt so einer von diesen super heißen Tagen. Der Himmel war einfach gefühlt schon seit Monaten in so einem diesigen Hellblau. Äh, es war irre heiß und wir waren eben neun Stunden lang auf der A7 durch Deutschland unterwegs so und entlang wirklich. Nur brache Felder, vertrocknete Wiesen, verdorrte Wälder und dann standen wir kurz vor Hildesheim im Stau auf der A7 und es war einfach so heiß, es war wirklich so surreal, dieses Luftflimmern und neben uns lief so der Ausbau von der A7 noch weiter voran und dann war am Rand von der Autobahn so ein Maisfeld, wo zu der Zeit gerade ein Landwirt durchging. Und ich dachte so, dieser Landwirt wurde locker enteignet sogar für den Ausbau der A7. Das ist eben so ein Projekt von der Autoindustrie, von der Bauindustrie. Und das Krasse war, normalerweise zu der Jahreszeit wäre der Mais mir so ein Meter über den Kopf gesagt. Und als dieser Landwirt da durchging, da reichten ihm diese verdorrten Maisstängel echt nur bis zur Hüfte. Und dann hatten wir gerade Radio an, Deutschlandfunk, und da liefen Nachrichten. Und da wurde dann berichtet, aus Afghanistan sind gerade vier Millionen Menschen auf der Flucht, weil dort die Ernten auch ausfallen, weil einfach die Hitze so lang andauerte. Und in diesem Moment hat mir der Sommer einfach wirklich Angst gemacht. So, es war irgendwie schon immer die Einsicht da, okay, es ist wirklich schlimm, was passiert. Aber äh, dann hat es mich wirklich so erschüttert, so, weil ich einfach auf einmal gemerkt habe, okay, der Sommer, das ist halt keine Ferienzeit. So, ne? Das sind Monate, wo Waldbrände passieren, wo Dürrekatastrophen passieren, wo Wasserknappheit herrscht, wo die Ernten ausfallen, wo es Hitzetote gibt, wo einfach Migrationsbewegungen entstehen, weil Menschen ihr zu Hause verlassen müssen, weil sie nichts mehr zu essen kriegen. Ne? Und irgendwie in diesem Moment waren dann die Landwirte, die Flüchtenden und wir Menschen auf der Autobahn so... Alle halt gleichermaßen davon betroffen, aber wir hatten halt nichts in der Hand, um was dagegen zu tun. Ne? Und wir müssen aber alle zusammenarbeiten, weil wir da alle zusammen drin stecken. So, und das ist mir in diesem Moment so klar geworden. Und auch, dass es eben das System ist, was sich verändern muss. Ne? Die Konzerne, die die Autobahn erweitern, damit noch mehr Autos fahren können, damit noch mehr Treibstoff konsumiert wird, damit die fossile Wirtschaft noch weiter wächst. So, das sind die Konzerne, die unsere öffentlichen Verkehrsinfrastrukturen zum Beispiel privatisieren, bis sie marodieren. Annika weiß genau, wovon ich spreche. Das sind aber auch die Konzerne, deren Lobbys seit Jahrzehnten einfach jeden ernst gemeinten politischen Versuch der Klimagerechtigkeit wirklich unterwandern und die seit Jahrzehnten Desinformationen über die Klimakrise streuen und das weltweite Artensterben zum Beispiel wortwörtlich totschweigen. Ja? Und das sind auch die Konzerne, die in Hamburg im Hafen Kriegswaffen umschlagen, die Fluchtursachen exportieren. Das sind die, für die Wohnungen bloße Investmentobjekte sind und kein Lebensraum und mir wurde dann auch so klar die Politik die die Landwirte enteignet für den Autobahnausbau ja anstatt dass Solar und Windkraft angemessen ausgebaut wird die Politik die die Elbvertiefung im Hamburger Hafen vorantreibt damit das ganze Ding schön weiter wachsen kann die Politik die unser Kohlekraftwerk hier in Moorburg weiter verlängert hat die sich gegen den Mietendeckel wehrt das ist die Politik die es nicht einfach so für uns richten wird und ich lebe mein Leben lang in Hamburg. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich wusste, wenn ich dieses Mal aus dem Sommerurlaub zurückkomme, dann kann es einfach nicht so weitergehen wie bisher. Und da wurde mir halt klar, so Hamburg ist einfach ein logistischer Knotenpunkt in einer fossilen Weltwirtschaft. Es ist sozusagen ein Knotenpunkt im globalen. Das Globale ist ja auch nur so eine ja, eine Vernetzung von, von Lokalitäten, das hat Fatima auch so schön gesagt. Und mir wurde klar, Hamburg, das muss jetzt ein Ort der grünen Solidarität werden. Und dann haben wir eben das Green Solidarity Network gegründet, um irgendwie zu versuchen, aus diesem Ort ein Ort des Aufbruchs und des Systemwandels zu machen. Und im selben Jahr ging es dann auch ziemlich krass los. Ne? 2018, da gingen Millionen von Menschen auf die Straße. Fridays for Future, Extinction Rebellion. Ja? Die haben zivilen Ungehorsam geleistet. Wir sind ins Gefängnis gegangen für Klimagerechtigkeit und sozialen Wandel während die fossile Wirtschaft und ihre parlamentarischen Arme wirklich dieses tödliche Geschäft bis zum bitteren Ende durchziehen wollen. So, und da wurde mir klar, der Green New Deal, dieses umfassende Paket, das ist das, was uns alle in einem Kampf verbindet. Und in Hamburg führen wir eben diese Anliegen zusammen im Green Solidarity Network. Und das ist für uns nichts Geringeres als ein neuer ökosozialer Gesellschaftsvertrag. Ne? Und äh, solange der Green New Deal nicht Wirklichkeit ist, das haben wir uns hier gesagt, solange wollen wir kämpfen, solange müssen wir kämpfen. Und das Green Solidarity Network soll eben ein Schritt hin zu dieser Wirklichkeit sein. Das gibt es jetzt in Hamburg, es gibt es in Regensburg, wir haben Freunde in New York, es gibt es in Barcelona, in Paris, in Zagreb. Und wir tragen das bis nach Europa sozusagen. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, äh da später noch mehr zu hören. Ähm, genau, äh, wir haben jetzt von allen einmal gehört äh, und würde jetzt sagen, dass jetzt auch alle noch mal, äh, alle Panelisten, ähm, alle Podio PodiumssprecherInnen einmal ihre Kameras anmachen, damit wir alle gleichzeitig sehen können. Das wäre schön. Ähm, sonst kann die Technik da auch mithelfen ähm und ich würde euch jetzt noch ein paar Fragen stellen ähm und würde so ein bisschen auch Fragen aus dem Publikum damit reinmischen ähm genau ich hatte an Fatima hätte ich zwei Fragen ich hoffe das ist nicht zu viel ähm aber genau ich habe einmal das kam auch gerade von Tani, so ein bisschen dieses Degrowth-Thema, ähm, ähm, also Postwachstum, ähm, ist das auch eine Perspektive, mit, denen ihr euch, mit der ihr euch in Großbritannien beschäftigt und die auch was mit dem Green New Deal zu tun hat? Oder ist es also eher ein Wachstumsprogramm, das Green New Deal? Und ähm, eine zweite Frage vom Publikum ähm, war, ähm, dass es ähm, teilweise ein Kommunikationsproblem gibt äh, mit dem Thema Klimagerechtigkeit, sehr verschiedene Menschen anzusprechen, Menschen, die sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt haben äh, und irgendwie ähm, die Folgen des Klimawandels noch gar nicht zu spüren, äh, so sehr spüren. Hat die damit Erfahrung gemacht und gibt es da Ideen? Genau. Yeah, I mean, those are two really good questions. I, I love receiving questions about degrowth just because it's an opportunity, I think, for me to be honest about my own sort of, not ignorance, but also like, it's a reminder for me that in the work that we're doing, what we can't do is create a vehicle for capitalism to save itself. And this, the Green New Deal could be that. And I think some formulations of the Green New Deal are ones in which it's just a vehicle for neoliberalism and capitalism to renew itself under a green lens um, in terms of the uk conversation I, i mean i think there are parts of the movement that talk about degrowth. De i don't think at green new deal uk it's something that's been central to the work that we're doing but i think there is a need for us to be more explicit about what a Green New Deal means and that it can't be one that is like tied to growth. Because there are finite resources in the world. What we can't do is move off fossil fuels and then have this growth economy that just lays the ground for more extractive activities and mining for us to build renewables off. It's just, I mean, it's just impossible. We would never reach a, like a, a social justice or close the inequality gap. And we would never solve the climate crisis if we didn't tackle growth. The central problem to the climate crisis is one in which, where we have an economic um, program program that's based on more accumulation. We just need more, more from our planet. We need more from our people. And where is all of that accumulation going to? A very small percentage of the people that occupy this planet. So, I mean, I think it's a challenge to all people who care about the climate and social justice is that we need to be much more explicit in our analysis that a particularly for us in the global north that we are consuming way more than our fair share and that any future in which we live in equity needs to be one where we are consuming less where we are using uh, using less resources and are finding new ways to sort of measure what um quality looks like it can't be on gdp so i mean i think just to summarize my answer is yes and yes it's it's a conversation in our movement but we need to do a lot more and i need to do a lot more in in sort of communicating that i think we can use we can i think it can act as a crutch for us not to address it because we can go to communities and be like hey the future is bright and we're going to create lots of jobs and lots of clean energy and, uh, and that allows us to win new people but we're lying because the truth is we are going to have to limit our consumption in some way it doesn't mean that the future is any worse off it means we've got clean air and we've got clean water so there's other ways in which we can measure quality of life in the future but yes we might have to consume less and i think that's the honest you know answer that we need to be giving people when we're doing movement building um and then the second question was around climate justice but i forgot what the question was exactly katya if you could remind me or if someone else wants to come in yeah Ja, vielen Dank. Ich kann die Frage auch weitergeben, aber vielen Dank. In der zweiten Frage, genau, da ging es darum, wie wir Klimagerechtigkeit oder solche Themen auch in weiteren Kreisen irgendwie kommunizieren können, auch zu Leuten, die vielleicht gar nicht bis jetzt so betroffen waren von Folgen des Klimawandels. So habe ich die Frage im Publikum verstanden. Ich würde die gern doch noch an dich, Fatima, stellen, weil ihr schon Erfahrungen damit habt. Also vielleicht, genau, habt ihr, hast du das Gefühl, ihr habt mit eurer Kampagne mehr Leute erreicht, als jetzt mit einer reinen Klimakampagne und könnt trotzdem über Klimawandel sprechen? So uh, the question as I understood it is, do we reach more people with our campaign? And I think so, yes, and I'm gonna speak as slowly as I can because I've been reminded I am talking way too fast. Uh, I think we do because for, this is my experience in being a climate activist. I always felt as someone who was concerned about the climate that it was only one part, it was only speaking to one part of my, the things that I was passionate about. Uh, And it didn't intersect with, you know, my, my concerns around human rights or around migrants justice and refugees justice, like that it was it didn't speak to the fact that I was a woman of color or a woman of faith. And I think why the GND, the Green New Deal is different is because it's telling a much more broader story than we need to avert climate catastrophe and we need to decarbonize our economy. It's telling a story that speaks to our own experience and says the system that we currently have is a not only not working but it's treating people differently and the way that I experience it and the way that you experience it Katya is different. And that I have a very racialized experience of it or I live in this part, you know, I live in this. I live in a rural community. I don't. But if I did. I'm having a different experience to someone who's living in an urban community. The fact that It just tells a much more nuanced story, which I think when we're speaking to people, they can see themselves in it. Whereas what was happening before. And if you do see mainstream climate movements. It's very alarmist and it's about, you know, It, it takes up a huge space it's a vacuum it's about hey you need to put down every other thing you're concerned about because the world is ending <laughs> and because the world is ending we all need to decarbonize and that's it that was like the breadth of the story i think prior to the green new deal which was very isolating if you are a person who is worried about how they're going to pay the rent at the end of the month or you're worried about you know discrimination or you're like That, I think that's why the climate movement was broadly white and middle class, really up until this point, and why it was so isolating to a lot of people. I think the Green New Deal broadens that story. So people, you know, it, it's an umbrella for other people's struggles because we're, we're sharing this, uh, and then the same analysis and then we're p painting a picture of the future that you know, each person can see where it is that their community fits in or how you know, the Green New Deal addresses the problems that they are facing. I think that's the difference. It's an intersectional answer to the climate change uh, and the climate crisis, whereas um, that really hasn't been the case up until now. Okay, ja, ähm, danke. Ich hoffe, äh, das Publikum findet die Frage ein bisschen beantwortet. Mich, ich würde da gerne noch weitermachen und äh, würde dich gerne fragen, Silvia, ähm, ob du meinst, ähm, dass, also ihr habt ja sehr konkrete Forderungen auch ähm, in den Gesundheitskämpfen ähm, und deshalb würde mich deine Einschätzung interessieren, ob du so eine Perspektive siehst, mit einer Erzählung wie vom Green New Deal auch weiterzukommen und ob das auch anschlussfähig sein könnte für Beschäftigte. Also sich da irgendwie die Erzählung größer und globaler zu machen. Ähm, es gab ja hier auch so eine Frage nach, was sind faire Löhne und faire, auch faire Arbeitsbedingungen ähm, und ähm, und es kam auch, auch jetzt ganz viel, diese das hast du ja auch am, am, am Anfang gesagt. Ähm, es wurde jetzt auch deutlich, äh, dass halt die, halt viele Menschen, die halt ähm, wirklich an der untersten Lohnskala sind, plötzlich äh, sy systemrelevant werden. Und äh, es ist halt, äh, also wer, wer en entscheidet denn, dass man für, für ähm, wenn du im Verkauf arbeitest, wenn du irgendwo putzt, wenn du ähm, Sachen durch die durch die Gegend fährst, ja, wer entscheidet, dass das so, dass das eine prekäre Arbeit ist, ja. Und ähm, das, das ist ja im Grunde die das ist ja auch die Globalisierung, ähm, die, die auch diesen diesen Klima ähm, diesen Klimawandel einfach auch ver, verschärft. Also, dass es, dass es möglich ist, dass man halt halt Waren, was weiß ich, wo herstellt, um sie halt irgendwo hin zu transportieren, anstatt dass man es vor, vor Ort macht. Also, diese, diese Globalisierung hat ja auch diesen, verschärft ja auch diesen, diesen, diesen Klimawandel. Ne? Also, das, und das hat ja auch ganz viel mit zu tun mit Arbeitsbedingungen und wie viel man halt für, bestimmte Sachen zahlt, ja, und ähm, das ist, das ist global so, das ist aber auch halt in, halt in den Ländern so. Also wieso verdiene ich als Krankenpflegerin weniger, als wenn ich ein Auto zusammenbaue? Ja, also was ist das für eine, was ist das für ein, was ist da für eine Logik dahinter? Also wieso ist die Arbeit mit Menschen ähm, weniger bewertet als die Arbeit mit, äh, mit, mit Dingen und die dann eben auch noch, auch noch dazu beitragen, dass, dass ähm, das Leben Leben ja letztendlich nicht wirklich besser wird. Ja? also das ist das ist, halt so, so, so eine, das ist halt so eine Frage des Stellenwerts. Ja? und ähm, das, das kann man eben das kann man sowohl, sowohl auf einer lokalen Ebene sehen, das kann man auch, aber auch auf einer globalen Ebene sehen. Das ist halt dann wichtig, damit, damit einzubringen, auch klar zu machen. Ja, klar will ich nicht wie, nicht wie ein Manager bezahlt werden, ja? aber ich will, also das, ich will schon so bezahlt werden, dass ich halt halt auch gut davon, davon leben kann und halt auch ein bisschen davon profitiere, dass ich ja auch teilweise einfach auch Dinge tue, die, die eigentlich letztendlich niemand anders machen will. Ja? Ähm, und und er hätte auch den Stellenwert von ähm, bestimmten Arbeiten, die, jetzt, die es ja nicht nur, im, nicht nur im Krankenhaus gibt. Also es wurde ja so deutlich, wie wichtig es das ist, dass das vernünftig äh, sauber gemacht wird. Also Reinigung ist ja ganz, ganz wichtig. Das, das sind so beschissene Arbeitsverhältnisse. Ja? Ähm, und ich finde, das kann man doch eigentlich nur gut bezahlen dafür, dass man das so wirklich so eine Arbeit macht, die, die auch, die wirklich niemand mehr machen will, ja. Also das ist halt so ein, so eine, so ein ähm, ja, so, so, was, was halt so ein Denken sowohl halt auf einer ganz kleinen Ebene, aber halt auch letztendlich halt eine Folge hat auf die, auf die große und globale Ebene. Ja, danke. Das finde ich, äh, es macht das sehr greifbar für mich und ich hoffe, es hat auch äh, für, die, ähm, für die Person, die die Frage gestellt hat, ein differenziertes Bild auch nochmal gegeben. Ähm, also die zweite Frage, die du auch gesehen hast und aufgegriffen hast, was denn fair wäre, also sollen äh, Krankenpflegende so viel wie Manager äh, verdienen? Ich glaube, ähm, ja, das äh, kann man sehr viel differenzierter sehen. Und wie du gesagt hast, es geht auf jeden Fall um. Nicht um dieselben Löhne unbedingt einfach. Es geht aber darum, dass Menschen ein gutes Leben haben und ähm, für die wichtige Arbeit, die sie leisten, ähm, gut bezahlt werden. Ähm, genau. Ähm, was hier in deinem Beitrag auch vorkam, war die globale Perspektive. Ähm, und Da würde ich dich nochmal fragen, ähm, Toni. Ähm, was du meinst, also Green New Deal, häufig sind das ja so Konzepte, die sich sehr auf die nationale Ebene auch beziehen oder meinetwegen die europäische teilweise. Ähm, aber wo meinst du, müssen wir hier ansetzen, um äh, ja, globale Solidarität auch wirklich praktisch zu machen und dass wir nicht irgendwie nur darin verfallen, uns das Leben hier schön zu machen? Äh, und ähm, genau, während das. Ähm, Woanders, nicht so ist. Um From the perspective of uh, the degrowth, one of the questions that I at the beginning, when I started with the movement, was How do I support degrowth or what does it mean for me having grown up in Bangladesh, how come I'm supporting the idea of degrowth and what does it mean for Global South where people are, there is uh, like still 29% of the population is living below the extreme poverty line, how would they degrow, what would they do uh, if, if people are barely eating once a day, How what's the moral ground? than to talk about degrowth towards that people. That, that, that's one of the key questions, right? And that was the first thing that I started answering when I got involved with the movement, that when we talk about degrowth, the whole concept of degrowth is about actually um, decolonization and, and paying back because the whole, the standard, the civilization and the economic model that we see today, and that gets told like prescribed to all the other countries in the, in the, uh, in the global uh, South. Uh, is to copy this early industrialized nation, but in this whole narrative, what we mean is that this, this civilization, this whole modernized world, and this centralized um, affluence that we see in global north is fundamentally at the cost of global south, and this has been created over the last several hundred years of uh, exploitation, and that was all the whole history of um, slavery, the whole history of extractivism. So the whole, the whole African, the uh, people were taken away from uh, African continent and the generations of people, their labor were never paid. That was traveled around the world, treated as goods transacted. There, there's this whole South American continent where the minerals have been extracted. The whole Indian subcontinent where markets were destroyed completely to use and for sell goods. So they were just used as to extract primary uh like for example cotton to grow cottons to grow um this uh, this specific indigo and then transport it to england and use it to pr produce clothes that were much worse quality than that what was the local producers in, in the indian subcontinent was producing in the factories and then those same clothes were forced sold and destroyed um, uh, the the local um uh, the economy so th this is the the history on which this whole, this advanced economies that are, that are built, the whole European um, industrialized uh, nation. So, and now that colonial relationship has been continued till today. If you look into the global uh, institutions like World Bank, IMF, we would see how their policies are fundamentally always made in such a way to protect the finances from these developed nations and how many of the even, uh the the the, the developing uh, or i have to say like the global south countries the countries that um were not that early industrialized nations uh past colonized uh, countries they are still stuck in a certain relationship that they have to abide so when we look into this whole picture and in that context when we talk about then uh like a green new deal so if we don't question any of that No amount of uh, government policy or or even a just a shift to mere renewables, just a shift to um, like localized pr production in Europe would not uh, would not be just. It would still be like cutting off people having extracted minerals and everything from from those regions and having a certain li lifestyle and then cutting it off and not taking the responsibility. So, at the core, uh, what, I was, uh, what I'm saying is that the whole then the concept of degrowth is about then can the, the area the regions that were that grew at the beginning at the cost of all these other regions degrowth would be then also a mechanism to then give back in a more just way and when we talk about give back i think one one question i, I remember uh when fatima was uh, saying like well, with the degrowth there's a lot of uh, concern regarding oh would that mean we will be poorer will that mean that people would have uh worse life not the, the whole idea is that we actually already today we produce enough we have we produce enough food we produce enough uh, uh clothes um we we have we could pr produce a lot of services that like in terms of healthcare in terms of education we we still cannot provide any of that to our um eight point like eight uh, billion people but it is possible to do it within what we are doing but that's not a big problem is distribution a big problem is how the whole, uh, what gets produced and how it's distributed and where are the priorities. So all of this needs to be questioned from a degrowth angle. And then that's how we know that it could be um, changed. Or this is why this, this makes sense to then put the whole lens of today, what the world order is, and that's how we can, and this is why the climate crisis when we're facing, we would also need to then tackle the climate crisis, putting this whole um, lens into focus. And then we would also see why This movement muss intersektional sein, Ich glaube, wir könnten noch viel länger über diese Frage sprechen. Äh, daher bin ich mir nicht sicher, aber, ähm, ob sie vollständig beantwortet ist. Aber ähm, das war ein, äh, eine sehr spannende Perspektive darauf, auf jeden Fall, fand ich. Ähm, und ich finde auch sehr spannend, ähm, wie wir hier, ähm, genau, lokale und ähm, globale Perspektiven versuchen, zusammenzubringen. Ähm, und würde, genau, ähm, gern da nochmal weitergeben an Sören ähm, zu... Also, es gab viele Fragen jetzt aus dem Publikum auch zu, ähm, zu, zu eher konkreteren Sachen, zum Beispiel, was den Green New Deal for Europe mit anderen großen Plänen wie dem, Euro wie dem European Green Deal unterscheidet. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ähm, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Ähm, und ob dir so das richtige. Ähm, Nee, diese Frage passt nicht, Verzeihung. Aber ähm, genau, vielleicht auch noch, wie wir ähm, auch noch rauskommen aus unseren Gemeinschaft äh, oder noch andere Leute erreichen können, wenn wir, ähm, hier die Frage ist auf Englisch gestellt, da steht, if we are stuck in our bubble of transition activists, also wahrscheinlich, wenn wir in unserer Blase von ähm, Aktivistinnen immer stecken, vielleicht gibt es da ja auch Erfahrungen aus Hamburg oder vielleicht Pläne, wie ihr das anders machen wollt? Es waren jetzt auch zwei Fragen. Ich hoffe, ähm, du hast die beide bekommen. Habe ich. Und ich würde gerne mit der zweiten anfangen. Ähm, Im Grunde ist es ja auch das, was Fatima vorhin schon gesagt hat. Ne? Dieses, also ich sehe das auch wieder als so ein Kommunikationsproblem. Ne? Wie schaffen wir es, dieses abstrakte Problem irgendwie verdaulich auf Communities runterzubrechen. Ähm, wie können wir sozusagen diese Verbindung herstellen zwischen Klimawandel, sozialer Ungerechtigkeit, die direkt vor Ort erfahren wird? Ne? Und in Hamburg zum Beispiel, ähm, also Hamburg ist eine Hafenstadt, das ist der zweitgrößte Hafen äh, Europas nach Rotterdam, ich glaube der neuntgrößte der Welt oder so, also hier, wird mega viel umgeschlagen. Es ist ein riesen Industriegebiet ähm, und es liegt direkt an der Elbe. Das ist ein Fluss, der mündet in die Nordsee. Und ähm, es gibt einen Stadtteil in Hamburg, der heißt Wilhelmsburg. Äh, da habe ich auch viele Jahre gelebt. Äh, der ist im Grunde eine Flussinsel. Das ist sogar die größte Flussinsel Europas. Äh, und da wohnen halt zehntausende Menschen, ne? mitten im Hafen, wo die Industrie liegt, wo die Schiffe fahren. Und das Krasse ist, in Hamburg, es gibt einen super Klimaplan, wir haben eine rot-grüne Regierung, total bemüht, aber es gibt eben bestimmte Regionen in Hamburg, da werden zum Beispiel die Schadstoffemissionen und die Treibhausgasemissionen gar nicht auf die Emissionen angerechnet, die in Hamburg imitiert werden. Dazu gehört der Hamburger Hafen absurderweise, weil das sind ja Schiffe, das sind internationale Emissionen, dafür können wir hier nichts. Ne? Das heißt, seit den 70er Jahren ist, wird die Luft im Hafen immer schlechter, wirklich richtig, richtig schlecht. Und dieses kleine Flusseiland, diese kleine Insel Wilhelmsburg, wo zehntausende Menschen leben, die steckt praktisch mitten in dieser Smogwolke. Und äh, man sieht in Studien, dass zum Beispiel die Krebsrate in Wilhelmsburg, äh, die Lungenkrebsrate deutlich über dem Durchschnitt liegt äh, zum Rest der Stadt. Ne? Also wir sehen die Auswirkungen äh, sozusagen dieser lokalen Industrien, direkt auf die, äh, auf die äh, Gesundheit der Menschen vor Ort. und Dazu kommt, dass Wilhelmsburg eben ausgerechnet ein Stadtteil ist, äh, im Süden der Stadt praktisch. Das heißt, äh, äh, da liegt der, der Fluss dazwischen. Äh, Im Norden ist sozusagen äh, der, der Kern der Stadt angesiedelt. Im Süden, äh, da wirkt der Fluss wie eine soziale Grenze äh, da leben eben die unteren Einkommensschichten, da leben Menschen in prekären Verhältnissen. Und das sind denn die, die sich sozusagen Wohnungen im Norden der Stadt nicht leisten können. Die kriegen den ganzen Dreck aus dem Hafen ab und dagegen wird nichts gemacht. Es ist ein, ein konkretes Problem vor Ort, wie man sozusagen dieses, dieses Problem des Klimawandels und der Verursacher aber auch die Lösung, ein Green New Deal runterbrechen kann auf ein lokales Problem der Gesundheit der Bevölkerung vor Ort. Ähm, gleichzeitig, äh, weil es äh, ein, eine Insel ist, ich bleibe bei Wilhelmsburg, äh, die sozusagen im Mündungsgebiet der Elbe liegt. Das heißt, wir haben da die, die, die Tide aus der Nordsee. Ja? Wir haben jeden Tag eine Flut und eine Ebbe und eine Flut und eine Ebbe. Das heißt, Wilhelmsburg ähm, braucht Deiche. Und es ist zuletzt äh, 1962 äh, abgesoffen. Da ist der Deich gebrochen, schwere Sturmflut. Da sind hunderte Menschen gestorben. Und gerade diesen Sommer ähm, wurde da begonnen, ähm, dass der Deich erhöht wurde weil die Fluten, ähm, die, äh, die werden doller, der Fluss wird begradigt dazu auch noch, das heißt sozusagen der natürliche Lauf des Flusses äh, wird äh, verändert, wird sozusagen gerade durchgebaggert, das heißt die Flut strömt viel krasser rein, das heißt ähm, das Risiko einer, einer Sturmflut wird nochmal zusätzlich erhöht nicht nur durch den Klimawandel, sondern eben auch durch die Elbvertiefung, damit noch größere Schiffe reinfahren können. Und auch das ist ein Problem, was sozusagen auch diese Verschränkung, ne, Wachstumspolitik, schwere Industrien, Klimawandel deutlich aufzeigt, dass da einfach mit dem Lebensraum von zehntausenden Menschen, äh, äh, ja, ich sage es mal, wirklich krass gespielt wird, auch auf eine Art und Weise. Ne. Die Politik, die die Stadt Hamburg gerade betreibt, wird dazu führen, dass Wilhelmsburg als Lebensraum vielleicht bis zum Ende des Jahrhunderts verloren sein wird. So. Ne? Und das sind einfach, ich finde, das sind ähm, ja, so Fokuspunkte. Genau da kann man ansetzen, um der Bevölkerung vor Ort sozusagen die Brisanz dieses Problems klarzumachen. Und auf die erste Frage gehe ich jetzt gar nicht mehr ein. Sorry. Ja, ja. <lacht> Das äh, liegt an mir. Ich habe Sören etwas mit der Zeit gedrängt. Es äh, tut mir leid ans Publikum, wenn wir nicht alle Fragen beantworten. Ähm, aber ich äh, finde es auf jeden Fall sehr spannend, so ganz konkrete Geschichten von der Verschränkung ähm, von äh, Umwelt und Gesellschaft zu hören, also von Umweltgerechtigkeit und von Klimagerechtigkeit. Äh, und ich habe das Gefühl, das müssen wir noch viel mehr erzählen, um diese Verbindungen machen. Ähm, genau, ich würde Annika ähm, auch noch zwei Fragen stellen, ähm, ich hoffe die ähm, ähm, eine aus dem Publikum auch und zwar war das äh, ganz vereinfacht, äh, sagt die Person, an welche äh, Parteien sollen wir uns mit der Forderung eines äh, Green New Deals richten und von welchen Parteien erwarten wir Unterstützung? Was kannst du da aus deiner Perspektive sagen? Und wenn du, du kannst auch gerne noch weiter ausführen. mich würde eigentlich, darüber haben wir heute noch nicht so viel gesprochen, nämlich die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften. Falls du noch kurz was dazu sagen willst aus deiner Erfahrung und wie wir darauf weiter aufbauen können als Bewegung, würde mich das auch noch interessieren. Äh, ja, die Frage aus dem Publikum ist für mich ein bisschen fies, äh, weil wir als Rise for Future versuchen uns natürlich, das wissen wahrscheinlich auch viele von uns, äh, möglichst parteilos zu halten. Das heißt, ich kann mich hier gar nicht hinstellen und sagen, äh, die und die Partei, äh, finde ich, die haben das beste äh, Parteiprogramm. Ich finde, äh, da geht es so ein bisschen mehr darum, was ist eigentlich der Green New Deal und was bedeutet der für mich? Und das ist auch krass was, was ich in ähm, den Erfahrungen mit Ver.di gesammelt habe. Und zwar sozusagen, was bedeutet das für uns und wie vermitteln wir das? Und ich habe das auch voll oft erlebt, das ist so ein bisschen auch diese Frage mit dem Kommunikationsproblem, die in den Chat geschrieben wurde, dass am Anfang so dieser krasse Feindschaft da ist, sozusagen, dass sie das Gefühl haben, ich will denen irgendwas wegnehmen. Das hatte äh, gerade auch schon eine Rednerin vor mir angesprochen. Ich will irgendwie, dass du ein schlechteres Leben führst. Ich will dir deinen Arbeitsplatz wegnehmen oder irgendwie sowas. Aber das ist ja gar nicht das, worum es geht, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir weltweit alle zusammen ein gutes Leben führen können und dass auch du in deinem Arbeitsplatz, eine ökonomische Sicherheit hast, dass du gute Nahrungsmittel die leisten kannst, sichere Wohnung, eben auch gute und faire Arbeitsbedingungen, Zeit für soziale Beziehungen, dass deine Kinder, dass alte Menschen gut versorgt werden, dass du im Krankenhaus gut versorgt wirst, dass du Bildung für alle hast. Das ist ja eigentlich das, worum es geht und das ist eigentlich das, wo wir alle hinwollen. Und deswegen wir heute hier auch sitzen und deswegen ist das Erste, was ich immer erlebe, was man auch machen muss, ist sich hinzustellen, zu sagen, ich hasse dich nicht so. Ich gebe dir nicht die Schuld an der Situation, in der wir sind. Ich gebe da ganz anderen Leuten äh, die Schuld und deswegen, äh, wir kämpfen eigentlich für das gemeinsame Ziel. Und das ist das, äh, was wir ähm, vermitteln wollen. Und deswegen äh, würde ich sagen, äh, nochmal auf die Parteifrage zurückzukommen, jegliche Partei, die eben einerseits sieht, was der Green New Deal bedeuten muss, und zwar staatliche Investitionen, aber auch eine Änderung in Mentalität und Lebensweise und auch, dass das Hauptproblem nicht bei den Leuten sind, die irgendwie jetzt in einem prekären Job gefangen sind oder die in der Kohlemine arbeiten, sondern die sehen, dass das Hauptproblem unsere Produktionsweise ist und auch sehen, dass der Green New Deal sozusagen der erste Schritt ist, aber nicht das sozusagen, wo der Prozess aufhört. Das sind Parteien, wo ich jetzt sagen würde, da kann man mit arbeiten. Und genau, was du nochmal gesagt hast, was hast du im Zusammenhang mit Verdi gelernt, habe ich jetzt eigentlich schon gesagt sozusagen. Es ist viel so diese Feindschaft da, dass sich Leute von uns in die Enge getrieben werden. Und ich habe auch gar nicht so das Gefühl, dass da kein Bewusstsein für einen Klimawandel da ist oder welche Auswirkungen das eigentlich hat, sondern dass eben diese Feindschaft wahrgenommen wird. Und wenn man da mit den Menschen spricht, wenn man da sagt, dass man das gar nicht so sieht, dann kann man auch super viel erreichen und dann kann man auch langfristig mit den Leuten zusammenarbeiten und ich habe richtig, richtig viele schöne Momente gehabt, wo wir uns Anfang erst sozusagen gestritten haben und ähm, äh, unterschiedlicher Meinung waren. Aber im Endeffekt haben wir immer einen gemeinsamen Nenner gefunden. Darauf konnten wir uns kennenlernen, darauf konnten wir aufbauen. Und dann konnten wir gemeinsam darüber reden, wie wir uns eigentlich den ÖPNV in, in Zukunft äh, vorstellen. Und ich finde, genau das muss sozusagen auch ähm, bei einem Green Deal geleistet werden, diese Zusammenarbeit von ähm, Klimafreundlichkeit und äh, Sicherung von Arbeitsplätzen, eben das, was für mich Klimagerechtigkeit ausmacht. Yes. Ähm, vielen Dank für deine Worte. Ähm, das war ja schon sehr kurz äh, und knackig. Ähm, so ein bisschen wie ich mir die Antwort zur nächsten Frage ähm, vorstellen würde. Und zwar würde ich euch alle bitten, noch mal eine Frage zu beantworten, und zwar kurz, in zwei Minuten. Also jeder und jede von euch in zwei Minuten, und zwar ist die Frage, wenn ihr die Idee vom Green New Deal eurer Nachbarin oder euren Nachbarn bei Kaffee und Kuchen erklären würdet, was würdet ihr sagen? In zwei Minuten. Ich würde mal mit Sören anfangen. Ja, okay. Ich würde Ihnen sagen, was wir gegenwärtig erleben, ist erstmalig in der Geschichte der Menschheit. Und zwar verändern sich die Natur weltweit schneller, als es menschliche Gesellschaften gerade tun. Das hat es noch nie gegeben. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, die schnell ist und die umfassend ist. Und zwar so umfassend, wie das Problem. Selbst ähm, Ein Green New Deal ist nichts anderes als ein neuer Gesellschaftsvertrag. Der alte Gesellschaftsvertrag kann nicht mehr funktionieren. Das sehen wir. Die Ungleichheiten global steigen, die Ungerechtigkeiten, die von den Gesellschaften des globalen Nordens ausgingen, sind immer noch nicht ausgeräumt. Ich rede hier vom Kolonialismus unter anderem. Ähm, und die Klima- und die Umweltkrise werden nicht vom Markt gelöst werden. So. Menschen in den Care-Bereichen, in der Pflege, Menschen in der Produktion, Menschen in der Wissenschaft, alle leiden unter der Ökonomisierung ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Und ein neuer Gesellschaftsvertrag wird es schaffen, diese Probleme alle gemeinsam global, wie das Problem des Klimawandels an sich angehen zu können. Und der Green New Deal ist eine realistische und gleichzeitig radikale Vision, wie wir das heute schon umsetzen können. Mit dem Green New Deal können wir. Danke. Äh, oh, das war's schon, verdammt. Ja, der, oh, ah, ähm, du unterbrichst. Okay, aber so, so in etwa würde ich das erklären wollen. Okay, ja, yeah, also, genau, jetzt sagt, uh, jetzt kannst du ein Kuchen nehmen, und uh, Fatima, uh, was würdest du sagen? Oh, I don't think I can beat that. That was, um, that um yeah, that had me convinced. So, great job. So, what I would say to my neighbor is that, we're seeing that our our resilience is sort of linked to the like we're as resilient as the least fortunate and least able in our community and that that has been clear through the pandemic and what this economic system that we have and the way that our governments are running our our countries is sort of made us all lack power and the ability to to have power over our lives in our communities what the green new deal is essentially about is By restoring power to us and to our communities and recentering the things that are most important to running our lives uh, our healthcare workers, our green spaces, um, giving us collective decision making power over. Um, The, yeah, the way that we run our societies, uh, but our world is mirrored with inequality. There's just 100 companies that are responsible for 71% of emissions, yet our governments want to tell us that we're the ones that need to recycle we're the ones that need to change the way that we live and whilst that's true we're not the ones that are responsible and the green new deal is essentially taking back power away from those companies and away from centralized governments and dispersing it because what the green new deal believes is if we've all got a stake in decision making we will choose a better future and that's why i think everybody should be passionate about the green new deal because it's our vehicle for taking back power And building communities that work for us, for people on planet and not corporate profit Cool. Um, vielen Dank. Uh, du kannst auch ein Stück Kuchen essen. Und uh, ich uh, frage mal Annika, was sie sagen würde. Ich äh, reihe mich ein in dem, was Jörn gesagt hat. Uh, für mich bedeutet auch ein Green New Deal, dass ich in der Welt lebe, wo wir die ökologischen Bedingungen im Griff haben, aber auch die ökonomischen Bedingungen im Griff haben. Ich finde, das kann man inzwischen einfach nicht mehr auseinanderdenken und dass wir auch Krisen in gemeinsame Anstrengungen begegnen. Also sowohl Klimakrise als auch Gesundheitskrise als auch Wirtschaftskrise, all dem, in dem wir jetzt eigentlich drinstecken, müssen wir gemeinsam begegnen und zwar so, dass alle abgesichert sind. Das heißt auch, Umweltschutz und Arbeitsplatzerhalt dürfen nicht gegeneinander gedacht werden. Wir brauchen Investitions- und auch Jobprogramme, die für den Klimaschutz sind, aber gleichzeitig den Umbau der Gesellschaft erreichen. Das heißt auch ein Umbau in dem, wie wir eigentlich produzieren und wie wir miteinander leben wollen sozusagen. Und das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt. Für mich persönlich ist der Green New Deal eigentlich kein Ende von dem, was wir brauchen. Ich finde, das ist ein erster Schritt, aber ich glaube, langfristig müssen wir eigentlich uns solche Fragen stellen, wer eigentlich bestimmt, was wir produzieren und wie kann ich eigentlich mitbestimmen in dieser Produktion, was mehr darüber hinausgeht, als nehme ich jetzt den Sojajoghurt oder nehme ich den Kuhmilchjoghurt sozusagen, wie kann ich eigentlich schon davor in dem eingreifen und wie kann ich sozusagen davor schon verhindern, dass irgendwie die Natur ausgebeutet wird, aber eben auch wir blöde Jobs haben, wie zum Beispiel im ÖPNV. Und in welchen Brau Bereichen brauchen wir eigentlich Wachstum? Also diese ganze Degrowth-Theorie sozusagen. Es geht nicht darum, dass alle weniger haben sollten, sondern es geht darum, dass alles viel gleichverteilt sein sollte und dass wir in anderen Bereichen wachsen müssen, als wir es jetzt tun. Und im Grunde ist der Deal für mich eben ein Ansatz, das hat Sören auch schon gesagt, in großen Ordnung zu denken, in denen wir uns eigentlich befinden. Und uns mal klar zu werden, in welcher Situation wir sind und auch dementsprechend zu handeln. Und zwar eben nicht irgendwo vereinzelt, sondern alle zusammen. Vielen Dank äh, dafür. Ähm, Silvia, was würdest du äh, sagen? Es ist ein bisschen schwierig, sich, sich hier äh, einzureihen, ja. Es ist ja schon äh, sehr viel jetzt auch gesagt worden und im Grunde wiederhole ich mich. Also, wir müssen, also zum einen, ich würde wahrscheinlich eher zu meinen Arbeitskolleginnen äh, gehen, nicht so, nicht so sehr in, in meinem zu meinen Nachbarn, weil wir hier schon auch versuchen, so, ein, so einen kleinen Mikrokosmos ähm, zu, zu bauen. Ähm, und ich würde halt, halt auch sagen, hier, wie soll denn die Welt für eure, für eure Kinder aussehen? Ne? Also was äh, wollen wir halt... Ähm, also wie, wie wollen wir sie so umbauen, dass, dass sie halt auch noch weiter ähm, lebenswert ist? Und ähm, wir müssen dafür halt die, die Menschen in den, in den Mittelpunkt stellen und so den, auch den Gedanken der Solidarität, dass, dass, dass ähm, wir halt auch, auch wirklich über unseren eigenen, eigenen Tellerrand gucken, dass halt das, was wir hier tun und wie, wie wir hier leben, welche Auswirkungen das eben auch auf auf die gesamte Welt hat, dass dieser Green New Deal nicht was ist, was hier wieder im, im, im Norden stattfindet, sondern halt, dass es halt globale Aus-, also dass es halt ein globaler Gedanke ist, der halt zu einer äh, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, aber eben auch zu einer Klimagerechtigkeit führt. Das wäre so also mein... Gedanke, wie ich halt auch gerne dann auch Menschen überzeugen möchte. Und, muss, und man muss halt bei sich selber anfangen, aber auch halt auch in dem, in dem Handeln, was man einfach auch tut, äh, wie man sich politisch bewegt, dass es halt ganz viel damit zu tun hat. Vielen Dank. Ähm dann würde ich das Abschlusswort nochmal an Toni geben und an dein Gespräch mit deiner ähm, Nachbarin, deinem Nachbar oder Arbeitskollegen. Oh, it's a um, difficult one, considering the statements that has already been uh, said uh, to my neighbor. I think I would say the green new deal could be our only chance to really deal with the crisis that's coming to us and and because yeah as we know that the climate crisis we no one can like not not even one nation would be able to deal with this we would need unprecedented level of cooperation but that would also need drastic fundamental changes of how we live how we produce things and that's only possible with a coordinated large-scale policy changes. So, Green New Deal could be our only way to deal with the crisis that's coming towards us and, and also because climate crisis has all the other crises embedded in it. Uh, as I always say that it's not only a technical crisis, it's a social um, crisis, it's an economic crisis, all the other racial crisis like every injustice is embedded in the climate um uh, crisis and so the question of climate justice fundamentally addresses all that and the green new deal could be our way to deal yeah tackle that head on and do the whole social reformation that we need at this point cool vielen dank um ja, äh, vielen Dank auch nochmal für diese ähm, sehr inspirierenden Abschlussstatements. Äh, ich habe jetzt richtig Lust, ähm, noch mehr zu machen. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende des Webinars. Ähm, ich wollte mich nochmal sehr herzlich bei euch bedanken, äh, ähm, den wunderbaren SprecherInnen nochmal danken. Vielen Dank an Toni, Fatima, Sören, Annika und Silvia. Ich freue mich, dass wir so viele unterschiedliche Perspektiven heute hören konnten. Die Zeit scheint fast zu kurz, aber genau morgen ist ein neuer Tag und wir können das vielleicht alle mitnehmen und noch stärker in unsere Arbeit reingeben. Ja, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und vielen Dank für eure, eure super tolle Arbeit, die ihr jeden Tag dazu leistet. Ja, ich freue mich sehr und ich, dass wir darüber sprechen. Und genau, wir haben andere Leute, die heute zugehört haben, hätten vielleicht auch Lust zu sprechen. Deshalb gibt es noch eine Folgeveranstaltung. Am 9. November haben wir, wir haben das genannt, Solidarisches Klima, eine digitale Versammlung. Und genau, da wollen wir uns nochmal alle austauschen und selbst Ideen für Veränderungen entwickeln. Genau, ich glaube, im Chat wurde auch gerade dafür ein Link gepostet. Ähm, da könnt ihr euch anmelden. Ähm, ansonsten wollte ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank für die super tolle Übersetzung. Äh, ich habe die auch genutzt und bin sehr beeindruckt. Ähm, ich danke euch sehr für diesen großartigen Job ähm, und auch nochmal für die Tech-Leute im Hintergrund. Vielen Dank. Ähm, ja, damit ist das Online-Podium beendet. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und hoffentlich bis bald. Ciao.